Ganz herzlich willkommen bei Grasbrunn aktuell. Ich habe heute im Gespräch Andrea Griesmann. Viele von euch kennen sie vielleicht als WDR-Moderatorin. Sie hat zwei sehr spannende Sendungen. Einmal geht es um das Reisen, was wir alle besonders mögen und sehr vermisst haben. Es geht einmal um die Sendung Geschichten vom Reisen, wunderschöne Welt. Und es gibt natürlich auch eine Sendung, die du moderierst, die heißt Planet Wissen. Und an meiner Seite ist Andrea Griesmann heute hier. Und ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Andrea, ich wundere mich, wir haben uns noch gar nicht nee, gesehen. vorher, Obwohl wir ganz nah beieinander wohnen. Unglaublich. Seit wann lebst du denn in unserer Gemeinde? Seit fünf Jahren. Aber ich bin eben wie so ein Vogel, der hier reinflattert und wieder rausflattert. Also ich glaube, viele Leute haben mich vielleicht noch nie gesehen oder ich sie noch nicht, obwohl mhm. sie vielleicht bei mir um die Ecke wohnen. Ne? Ja, du bist ja, ich sag mal, multikulturell. Und das finde ich sehr spannend. Geboren bist du in Berlin, mhm. hast schwäbische Eltern Du dann sehr viel in der Welt gewesen, hast also praktisch auch im Ausland gelebt. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz, wo du aufgewachsen bist. Ja, ich sage immer, ich bin ein bunter Hund. Also meine mhm. Eltern sind eben Schwaben. Zu Hause schwätze immer Schwäbisch, immer Schwäbisch mhm. ne? Also das <lacht> kennt er auch, als ein paar Schwaben da sind. Muss ich aber nicht, das ist das Gute daran, denn der schwäbische Akzent ist ja nicht der beliebteste. <lacht> so, und dann sind wir nach Spanien. Da haben wir sechs Jahre gelebt. Da war ich also Kindergarten und erste, zweite Klasse. Dann sind wir wieder zurück nach Deutschland und zwar immer nach Franken. Wir mhm. haben dort in Eltersdorf gelebt und in Uttenreuth bei Erlangen. Dann sind wir nach Buenos Aires, nach Argentinien, wow. zwei Jahre. Schön. Und danach hätten wir nach China umziehen sollen. Und da waren wir aber, meine zwei Schwestern und meine Mutter, doch, äh, hingen wir alle an meinem Vater, dass wir nicht nach China wollen. Ja, ja. ja das war in den 80er Jahren. Ne? Da war da noch, glaube ich, alles sehr. Sehr stramm organisiert und ich hätte ja nur in die Schule gemusst. Ne? Ja, ja. Heute würde mich das Land wohl schon interessieren, aber damals definitiv nicht. Mhm. Und dann sind wir wieder zurück nach Franken. Also, mhm. das ist so mein, mein Kosmos: ne? Spanien, Argentinien, Franken. Und jetzt Grasbrunn. Genau, Weltstadt Grasbrunn. Genau, aber hier ist es sehr, sehr schön. Und da werden wir auch darauf zurückkommen. Jetzt hast du natürlich viel erlebt, du hast viele ähm, Reisen gemacht und auch jetzt überall dort gelebt. Wie ist das, immer wieder Freundschaften aufgeben? War das für dich als Kind ein bisschen schwierig? Also oder fandest du das toll, natürlich einerseits bereichernd, neue Kulturen kennenzulernen, neue Menschen, aber auch immer wieder das aufgeben müssen, etwas, ja. äh, was man ja lieb gewonnen hat? Als Kind sieht man die Vorteile nicht, mhm. ganz klar. Also ja. als Kind denkst du dir, wie, wie blöd. Warum ja. soll ich jetzt von meiner besten Freundin weg? Mhm. Warum soll ich jetzt von meiner Klasse weg, wo ich gerade ein paar Leute gefunden habe, mit denen ich mich verstehe? Also ich wollte, aus Spanien war ich noch klein, da bin ich ja als kleines Kind hin. Das war, ist bei mir ganz positiv konnotiert mhm. mit äh, Sonne, gutem Wetter und Strand. und. Mehr, ne? mhm. Was will man mehr als Kind? Mhm. So, und das bisschen Schule ging so nebenher. Aber Argentinien, da, als wir dahin sind, war ich 12, 13 und das wollte ich nicht, ganz klar. Mhm. Ich wollte da nicht hin, weil das war für mich am Ende der Welt. Mhm. Äh, ich musste erst mal gucken, äh, wo, wie. Der Stadtteil hieß Florida, weiß ich noch. Und ich habe dann erzählt, wir ziehen nach Florida und dann haben alle gesagt, nee, nach Florida, das ist ja Nordamerika. Ich so, nein, das ist Südamerika. Und alle so, hä? Also es also, war wirklich, ich wollte auf jeden Fall nicht dahin. Und damals gab es ja kein, kein Internet, kein WhatsApp, nix. Ich äh, gebe ihn jeden Tag fünfmal zum Briefkasten, um mhm. zu gucken, ob Briefe von meinen Freundinnen gekommen ja, sind. Ja. Ja, weg war weg. Das war nicht mehr so vernetzt wie heute. Nee. Da können wir schon dankbar sein. Ja? Jetzt bist du ja oft auf Reisen durch deine Sendung und auch privat. Also ähm, wie sieht das für dich aus? Wie gestaltest du so deinen Tag? Was bedeutet das für dich, wenn du mal nicht unterwegs bist? Bist du manchmal froh? eben nicht die Koffer immer packen zu müssen? Ja, natürlich. Also auch wenn ich nur zwei, drei Tage hier bin, räume ich den Koffer aus meinem Sichtfeld. Na also Die Versuchung ist ja groß, in dem Moment, wo man den Koffer auspackt, denkst du ja, Andrea, räume ihn nicht so weit weg. Du musst ja in zwei Tagen ihn schon wieder einräumen. <lacht> ja? Dann denke ich mir, nein, ich will den jetzt nicht mehr sehen. Ich räume mhm. ihn also komplett aus. Dann kommt er in den Keller und dann bin ich da versuche das zumindest ja also ich finde das ist auch wichtig, weil sonst bin ich ja so eine unruhige Rastlose ja, ja, ja und das ja. möchte ich nicht sein. also manchmal bin ich wirklich nur zwei Tage da ein Wochenende, dann aber auch wieder zwei Wochen mhm. und äh, da kann ich mich dann schon auch, Lassen. Also da, da komme ich dann schon auch an. Und das ist auch, wenn ich in Köln bin, da bin ich ja auch regelmäßig, auch da komme ich an. Also das finde ich ganz wichtig. Das habe ich so ein bisschen mhm. mir angeeignet und gelernt, weil sonst, glaube ich, könnte einen sowas auch krank machen. Ja, ja. also für mich, ich bin auch so jemand, der schon so ein bisschen diesen Kuschel und äh, zu Hause dieses Gefühl braucht, so einen Anker zu haben. Ne? Also eine Oase, wo ich mich wirklich erhole. Allerdings, ähm, du bist jetzt natürlich berufsmäßig immer unterwegs. Ja? Einmal, wenn du eben beim WDR drehst, da hast du deine Sendungen, aber dann eben auch wirklich viel unterwegs ja, ja. jetzt ähm, hast du hier deine base ist das jetzt so deine heimat oder oder was ist denn der ort wo du jetzt sagst da bin ich zu hause ja das ist ja eine große frage ne? <lacht> <lacht> unter anderem deswegen habe ich ja dieses buch geschrieben weil ich eben das weil mich das immer umgetrieben hat hat wo ist meine heimat genau. habe ich eine Ja. hat man die von haus aus aber dann wüsste ich jetzt nicht so genau, weil ich bin zwar in Berlin geboren, aber keine Berlinerin, das wäre mhm. anmaßend, mhm. ja. Da war ich zwei Jahre als Kind. Und ähm kann man mehrere Heimaten haben? Und das ist eigentlich so mein, mein Schluss. Ja, ich finde, man kann mehrere Heimaten mhm. haben. Heimat ist auch eine Entscheidung. Ja. Und ähm, ich bin jetzt seit fünf Jahren hier und ich merke, dass das immer mehr äh, auch Heimatzüge mhm. bekommt. Ich bin jetzt vom Weg hierher durch eine Straße geradelt, die neue Heimat heißt. Also bitte. Perfekt. Das ist alles vorbereitet. Ein gutes Omen. Und vielleicht ganz kurz: Was hat dich denn hierher verschlagen? Ja, der mhm. schönste Grund ever. Die Liebe. Schön, schön. Mein Mann wohnt hier. Toll. Ne? Und als er mir das erste Mal gesagt hat, wo er wohnt, dachte ich, wo, Muss wo ich auch ist das? Mal das? Auf die Karte gucken. <lacht> Krass, Brun, aha, klingt idyllisch, okay. Ja, mhm. ja und äh, für mich war es einfacher, hierher zu ziehen, mhm. als für ihn zu mir. Damals habe ich in Köln gelebt Ja. und ähm, ich hatte eben positive Erinnerungen, weil ich eben im Fränkischen groß geworden mhm. war zum Teil. Muss aber sagen, Franken ist es hier ja nicht. Ne? Also sind wir mal sachlich. Ne? <lacht> Bayern ist schon was anderes. Oberbayern Bayern ja. ist anders, aber ich ja. bin äh, wirklich ähm, doch, also es wird, es wird mit uns, mhm. ja. Ja, hier in Oberbayern, muss ich sagen, sind natürlich auch sehr, sehr viele äh, attraktive Stellen und so weiter, wo man auch äh, sagen kann, da kommen ja ganz viele her, die einfach das alles kennenlernen wollen, mhm. diesen Lebensstil und so weiter. Ähm, und, aber ich habe sehr, sehr viele, auch Franken in meinem Bekanntenkreis und ich muss auch sagen, das passt wunderbar zusammen. Also ähm, die Fröhlichkeit eint uns alle hier und was ich natürlich toll ist, auch diese Weltoffenheit. Und da möchte ich natürlich noch mal auf äh, dein Buch zurückkommen. Zum einen habe ich erstmal eine noch mal persönlichere Frage. Du hast zwei Söhne, wie mhm. alt sind die? Die sind jetzt fast 18 und 21. Toll. Wie haben die das denn empfunden, dass du immer so unterwegs warst? Ja, die kennen das auf eine Art nicht anders. Ne? Mhm. Also, das ist mein Trost, weil man könnte ja, ja auch sagen, äh, die armen Kinder. Ne? Also, ja. Aber ich, man, hat ja auch, man bringt ja auch immer was mit. Also, ja. Ich habe denen von klein auf gesagt, also den, deren Vater war immer präsent und immer für sie da. Mhm, also m -m. Wir hatten einfach am Anfang, als sie klein waren, eigentlich einen Rollentausch. Ja. Er war zu Hause und hat sozusagen den Haushalt geschmissen und ich habe das Geld dran geschafft mhm, und war m -m. die, die unterwegs war und viel nach außen gegangen ist. Und ich habe den Kindern immer gesagt, ich gehe immer wieder weg, mhm. aber ich komme auch immer wieder. Ja. Und das haben die von klein auf äh, verinnerlicht. Ja. Und ich habe natürlich auch immer geguckt, dass ich was mitbringe. Toll. Meine mhm. Kollegen bei den Dreharbeiten immer genervt, weil mhm. ich dann noch in sämtliche Läden gerannt und irgendwas Kindgerechtes gesucht habe am <lacht> Ende der Welt. Ja, ja, ja. Und ähm, es gab mal so eine ganz süße Szene: da war mein Sohn vielleicht drei oder so und da lief gerade eine Sendung von mir im Fernsehen, während ein kleiner Junge aus dem Kindergarten zu Besuch war und ich war in der Küche und die beiden Jungs saßen vorm Fernseher und dann sagt, ähm, sagt der kleine Besuchsjunge, deine Mama, Deine Mama ist im Fernsehen und guckt in die Küche und guckt den Fernsehen und kann es gar nicht begreifen, wo ist sie denn jetzt? Ja. Und dann sagt er, mein Sohn so ganz, spielte so weiter und sagte, ja, ist deine Mama nicht im Fernsehen? Also ich meine, ich würde, Mütter sind entweder in der Küche oder im Fernsehen, also wo sonst. Ein toller Ansatz, ne? ja super und jetzt ist natürlich naheliegend, du hast diese tolle Reisesendung und hast diese wunderschöne Welt, dieses Buch geschrieben ähm, und ich finde das sehr sehr spannend, ich habe es auch durchgelesen, noch nicht ganz muss ich sagen, aber mir hat zum einen dein Stil, wie du schreibst, total gefallen, Dankeschön. das ist genau meins, so eine humorvolle Ansicht an das Leben oder auf das Leben, sehr viele inspirierende Geschichten aus den unterschiedlichsten Ländern und ich muss sagen, das Buch hat mich total berührt. Ja. Zwei Geschichten möchte ich hervorheben und dann werden sie sich hoffentlich selbst dieses Buch gönnen, weil es einfach auch eine Reise ist, mal abzuschalten von all dem, was uns teilweise hier beschäftigt, wovon wir gar nichts mehr hören wollen. Ja. Aber es ist einfach schön, reisen zu können, ohne den Platz zu Hause verlassen zu müssen. Ja. Also du nimmst uns mit auf deine Reisen. Eine äh, Geschichte hat mich extrem berührt. Das war ähm, ein Boutique-Boutique in Rom. Und ich muss sagen, ich habe auch eine, eine längere Zeit so in Neapel verbracht, also habe da auch mehr oder weniger gelebt und habe diesen Lebensstil in Italien auch ähm, als sehr unkompliziert empfunden. Und du hast eine genau solche Geschichte geschildert. Ähm, vielleicht erzählst du uns das mal. Also mich hat die so berührt, ich habe schon gesagt, ich könnte sie jetzt nicht hier vorlesen, ich würde am Ende weinen, weiß ich. Aber dich hat es auch sehr berührt. Ja, ich habe das nie vergessen, obwohl das echt schon einige Jahre her ist. Da ähm, war ich unterwegs in einer schönen Einkaufsstraße, ich weiß gar nicht mehr, welche aber eine mit schicken Boutiquen, teure Läden und ich war so so ne, shoppen und so ein bisschen gucken und gehe so in den Laden rein und der war prächtig eingerichtet mit Kronleuchter, schwarzer Kronleuchter und grün und richtig stylisch, so ein Dielen, so ein Fliesenboden, Marmorboden würde ich jetzt sagen und vielleicht noch irgendwelche Säulen, also so richtig so. Power. Mhm. Vorne am Eingang eine ganz tolle Frau und so eine ganz tolle Italienerin, ja, ja. Ciao, die alle begrüßt hat und lauter schicke, schöne Frauen drin und so richtig atmosphärisch. Und ähm, ich, ich sehe noch im, aus dem Augenwinkel wie beim Reingehen so einen ganz hübschen Jungen, da war so ein runder Puff, so ein altrosa, so, so ein, so Alt ein, Sofa, ne? so ein ja, rundes ja. Sofa und da fläzte so ein Junge drauf, ein ganz hübscher Junge, der ganz schön angezogen war auch. Und äh, dachte ich, ja, der. Ach, der langweilt sich bestimmt, mhm. weil seine Mutter da einkaufen ist. Ne? Mhm. Und gehe so um die Ecke und guck mir Ketten an und so. Und höre dann irgendwie so ein komisches Geräusch, so ein, so ein, so ein kehliges Schreien so ein, denke mir, was ist denn jetzt? Und ich lief ja auch Musik und so. Dann noch mal und noch mal und ich gucke um die Ecke und, und sehe, diesen Jungen ganz verkrampft mhm. und denke, was ist denn passiert? Und dann geht die, diese tolle, rassige Frau da ja. von, der, von der Kasse, geht da hin und redet mit den Kunden weiter mhm. und wischt ihm den, lief so die Spucke runter und wischt ihm so die Spucke ab und küsst ihn auf die Stirn und geht wieder weiter. Und bis ich das so gecheckt habe, das war ein behindertes Kind, das ja, war ja. sehr wahrscheinlich ihr Sohn, ja. der einfach den sie mit zur Arbeit genommen hat mhm. und der mitten in, diesem, in dieser Welt aus, aus, aus Lifestyle, aus Sorglosigkeit, aus äh, wir haben es und wir kaufen uns alles und äh, das Einzige, was zählt, ist Aussehen. Mhm. Mittendrin saß Diesen dieser Contrast. Junge ja. und war ja, so anders ja. und, und war aber so schön angezogen von ja, seiner ja, Mutter. Ja, ja. Also so vom Outfit ja. her passte er perfekt rein, aber er wurde eben auch so, so perfekt integriert. Also ja. das, war wirklich das hat mich total berührt, so weil schön. ich das toll finde, dass man grundsätzlich generell sich jeder Situation stellt und und Dinge egal wie anders sie sind einfach auch auslebt. Das ja. finde ich toll. Und Ich glaube, das lernt man auch auf den Reisen. Es gab dann noch eine Begegnung eher tierischer Art, die hat mich sehr sehr zum Lachen gebracht und zwar hattest du mich nicht ähm, so. Nur <lacht> hattest eine eine Eseltour mit dem ganzen Team ja. und die hatte der, hat ich auch der eine Esel. Das ist eine schöne Einweisung und so weiter. Und da hieß es, nicht an der Leine ziehen. Ja? Genau. Nicht zerren. Nicht zerren, ja. So, und dann ging es los. Und dann ist es äh, recht äh, anstrengend für dich geworden. Aber für uns als Leser wird es sehr belustigend. Ja. Ja, ja, ich war, also, ich war, war wirklich... Ähm Voller guter Vorsätze. Ich war fest davon überzeugt, dass der Esel und ich eine Freundschaft fürs Leben eingehen und dass die <lacht> Eselbesitzerin am Ende dieser Tour sagt, Andrea, du und Willi, so hieß er, mhm. ihr seid eins und ich schenke ihn dir, mhm. weil ich kann ihn nicht mehr von dir trennen. So, so, so bin ich da rein. Ja, und dann hat der sich erstmal überhaupt nicht für mich interessiert, aber ich dachte, es wird schon noch. Ja, und dann, äh, na, man sagt ja, Esel sind störrisch und ich finde, Vorurteile sind dafür da, sie auszu äh, rotten und mhm. ähm, das Gegenteil zu beweisen. Aber ich muss hier heute sagen, ja, ja. Aber ich natürlich auch, ja. Also es, es, es ging ja darum, also wir haben ein esel gemacht und man, ich dachte, ich wandere mit Esel. Aber tatsächlich ist es Esel mit Wandern, weil mhm. der Esel ist derjenige, der das Tempo vorgibt mhm. und am liebsten auch die Richtung. Ja. Du hast sogar zwischendrin Chef zu ihm gesagt. Chef, wir gehen Ich habe auch Chef zu ihm gesagt. Ich dachte, ich besänftige ihn damit vielleicht mhm. und er wird dann doch kooperativer, aber ja, also da gab es eben eine Leitstute Bali und äh, drei, vier andere Esel und mein Willi war eben einer dieser Söhne von Bali und die hatten da ihren Deal. Ne? Mhm. Und ich spielte eigentlich keine Geige. Ich war da am anderen Ende von diesem Seil, an dem ich nicht zerren durfte. Aber wir wussten ja, das Schwierige ist natürlich, dass auch Dreharbeiten machen. Mhm. Also wenn ich jetzt vielleicht diese Situation erlebt hätte ohne Dreharbeiten, wären Willi und ich vielleicht... Gleich geschwungen, ja so mhm. wie man sich das vorstellt. Mhm. Aber Dreharbeiten heißt ja, da vorne steht die Kamera, ich laufe jetzt mit Esel auf die Kamera mhm. zu, an der Kamera vorbei <lacht> ne, und dann sagt der Kameramann, das war schon super, könnt ihr bitte umdrehen und nochmal an der Kamera vorbeilaufen. Ja, mhm. ich verstehe das. ja. ja. Willi versteht das natürlich nicht, weil der wollte ja, ne, also der warum hat, soll man ständig... Was ist die denn so unentschlossen, wenn der gedacht habe? Das war wirklich <lacht> ganz schrecklich und dann nicht zerren und, und ähm, mhm. ich habe versucht, manchmal heim zu zerren und völlig ohne Erfolg. Ja, komplett ohne Erfolg. Mhm. Also das war, ich könnte jetzt da drei Stunden von meinem hast Leiden du denn da erzählen. Was aus dieser Situation? Was ist das Resümee? Dass ich nicht die geborene Führungskraft bin. Also zumindest war das, was mir dann von der Eselführerin ähm, mitgeteilt wurde, weil das macht die eben auch so zum Beispiel mit Führungskräften, so Führungskräftetraining, damit sie ja, so an ja. ihre Grenzen kommen und eben lernen, wie man eben, Menschen führt ja eigentlich aber Esel. Ne? Manchmal ist das mhm. ja auch eins. Ja? Und äh, ich bin jetzt nicht so, äh, ich bin selber dominant, zu dominant, mhm. um mich ad hoc äh, auf jemand völlig anderen auch, sei es ein, ein Esel, einzustellen und mich da zurück zu, dahinter zu stellen. Mhm. Aber das war eben das, was man, also es ging im Grunde um Demut. Mhm. Die schadet ja keinem. Mhm. Ja, und ich glaube auch... Da habe ich noch Lernbedarf. Da, da haben wir, glaube ich, alle manchmal Lernbedarf. Ähm, ja, da möchte ich zum Abschluss natürlich sagen, äh, liebe Andrea, das freut mich sehr, dass du zum einen dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich freue mich, dich hoffentlich bald wiederzusehen mhm. hier in der wer Gemeinde. Weiß. Ja, bestimmt. Und was ich natürlich ganz toll finde, ist, wer Lust hat, ähm, dieses Buch mal unbedingt zu lesen. Es gibt sehr, sehr viel Freude und es ist auch eine schöne Geschenkidee, finde ich, weil es ganz oft ist so, dass man... Ich befasse mich immer mit Fachbüchern, ja. Und dann ärgere ich mich, weil es ist eigentlich nicht so eine schöne Zeit. Ja? Es ist dann irgendwie gleich eine Arbeitszeit. Aber das hier ist für mich wie eine Urlaubsreise, gepaart mit Humor, mit ganz, ganz vielen Einblicken in dein Leben, in das Leben anderer Kulturen. Und ich werde deine Sendungen jetzt mit ganz anderen Augen sehen. Also zum einen finde ich es sehr toll. Ihr macht ja auch Sachen, die jetzt gerade für die Kinder, für die Schüler, die Schule hat ja gerade begonnen, auch sehr spannend ist. Kann man also auch immer nachschauen. Und dann auch noch die Reisen. Also ich muss sagen, du hast einen Traumberuf und ich finde es sehr, sehr schön, dass du heute hier bist. Ganz herzlichen Dank fürs Interview. Danke dir. Und vielleicht bis bald. Genau, bis bald in Grasbund.